Geist, das Super-Gehirn, je mehr dass du an dir arbeitest, deine mentale und emotionale Muster auflöst, desto mehr wirst du begreifen, dass du nicht dein Verstand bist. Vorausgegangen, dass der Verstand die Informationen sind die von unserem physischem Gehirn verarbeitet werden und in Wörter und Bilder umgewandelt werden, die uns an etwas erinnern und uns etwas verständlich machen. Also heißt, das Gehirn ist ein Prozessor und nicht eine Bibliothek, die alle Informationen über unser Leben speichert. Demzufolge ergibt sich die Frage, wenn die Informationen über mein Leben und über meine Zukunft nicht in meinem physischen Gehirn sind, wo sind sie denn? Es gibt viele wissenschaftliche Beweise, die erklären, dass es um unseren Körper einen Feld gibt, der aus mehreren Schichten besteht. In alten Traditionen wurde dieses Feld aura genannt. Eine dieser Schichten, die direkte und enge Verbindung mit der Gehirnmasse hat, heißt Geist oder das Supergehirn. Das Supergehirn ist nicht physisch und steht in direkten und enger Verbindung mit dem Einheitsfeld, dem einen Bewusstsein. Das Supergehirn ist nicht an viele Informationen interessiert, wie das physische Gehirn, somit wenn wir anfangen, uns von unseren Glaubenssätzen und emotionalen Muster zu, zu befreien, werden wir immer mehr die Momente haben, wo es keinen Gedanken mehr gibt. Dies ist ein Zustand der Leere im Kopf, der im ersten Moment von der Angst beeinflusst werden kann, weil ein Mensch sich das nicht gewohnt ist. Doch mit der Zeit wird es besser und man fängt an, diesen Zustand zu genießen. Die Ruhe im Kopf, Körper und Seele ist ein Zustand der absoluten Entspannung. Diese Veränderung ist mit einigen physischen Symptomen verbunden, wie Schwindel, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Erschöpfung, keine Lust auf Essen und Trinken. Wichtig in diesen Momenten ist, sich die Zeit für Erholung und Entspannung zu geben. Genug Schlaf, ein warmes Bad. Leichtes Essen wie Suppen, Gemüse und Früchte und ganz wichtig, keine Massenmedien, denn diese futtern das physische Gehirn mit Informationen und blockieren somit die Erweiterung des Bewusstseins.